Moin moin, willkommen zur Lösung. Heute ist der Kuh mit dabei. Guten Tag. Moin. Okay, laden wir mal die Kommentare und wählen einen Gewinner. Es ist der geliebte Zombie. Herzlichen Glückwunsch, Zombie. Ich gönne dir natürlich ganz vom Herzen. Also melde dich bei mir. Du hast es auf jeden Fall verdient, weil ich weiß, dass du seit 10 Abonnenten dabei bist. Ein Herz für dich. Und das nächste giveaway folgt natürlich heute sofort. Und zwar verlose ich äh, ein, eine bestimmte Spitz, äh, Spitzhacke, die ich euch... Ah, nee, die kann ich euch jetzt gar nicht zeigen, ne? Oder? Ist der Server mhm. gerade down? Ja, der Server ist down. Ja, okay, dann zeige ich es den online. Warte. Was denn? Wie, was? Wie? Hä? Äh, ich verlose diese Spitzhacke. Ja, okay, steht nicht so viel dabei. Aber auf ich jeden hab Fall hat sie Kacke verstanden. Nein. <lacht> auf jeden Fall verlose ich noch die Drill Spitzhacke. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die noch aus dem ersten Video kennt. Ähm, sobald Kuchen 650 Abonnenten erreicht hat, äh, verlose ich die Spitzhacke. Was? Nein, also <lacht> doch <lacht> also schaut bei ihm vorbei. Okay, ähm, ja, ich wollte sagen, du hast beim Giveaway gewonnen, ne? Mhm. Du hast gewonnen! Ja! <lacht> ja, freust du dich nicht? Doch! Ja! Hm? <lacht> du sagst einfach nur ja! Ja! Okay. Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bitte lass ein Like da! Danke!